Moin Leute, hier ist Brothers und herzlich willkommen zu Mortal Kombat 11. Ich habe hier mir einen würdigen Gegner gefunden. Wir haben ungefähr 50 zu 50 Prozent, dass einer von uns gewinnt. Und ich bin übrigens Brothers und äh, ich bin einer, der im Blau ist, also Sub-Zero. genau. Ein kurzer Spoiler: Diesen, Diese Runde werde ich tatsächlich verkacken, sieht er schon jetzt. <lacht> das wäre natürlich ein richtig schöner Comeback, aber ich habe leider keine geduckte Position eingenommen, dadurch habe ich die Runde vermasselt. Ja. Ich kann das nicht fassen. Er kann mich so gut lesen, die je, jede einzige Bewegung, die ich mache. Aber gleich werden wir ihn ganz schön punishen hier. Richtig schön bestrafen. Haha, <lacht> yeah! Crushing Blow! Also, KB ist schon unterwegs. Das war dein Fehler. <lacht> Hoppla! Und wieder Crushing Blow! 1:1. 1. Ich kann das nicht fast. Manchmal kann er mich so gut lesen. Aber das hat er wieder nicht erwartet. Wieder ein Crush and Blow. <lacht> Und ich bekomme auch eins. Ach du. Oh, oh, oh, das sieht gefährlich aus. Das sieht gefährlich aus. Ich muss die Seiten wechseln. Und ein step back. Und zack. <lacht> das war nice. Und zweite Runde, Leute. Ja, das fängt gerade nicht so gut an. Ich vermasse das Combo. Zack, einmal. Und komm. Ach. Das war ganz kurz davor, um ein Crushing Blow auszulösen. Das habe ich nicht gemacht, aber ich kann ihn richtig gut pressen hier in der Ecke. Habt ihr das gesehen? Ich habe doch getroffen. Nochmal in Slow-Mo. Das ist echt unglaublich. Habt ihr das gesehen? Ich habe doch ihn getroffen. Wieder ein Crushing Blow und jetzt die Runde ist meins. Nice. Ah, der sieht nicht so gut aus. Oh, oh, oh, oh, der will auch Crushing Blow machen. Das werde ich ihm nicht erlauben. jetzt, jetzt seht ihr, ne? Wenn ich eine Runde wenigstens mit ihm ges äh, gespielt habe, und es ist egal, ob ich gewonnen habe oder nicht, ich kann mich schon ziemlich schnell an die Leute anpassen und ich weiß, wie die so, ja, die so ticken, sage ich mal. Oh, das war klasse. Aber wir geben ihm Mercy, also ich werde ihn jetzt nicht sofort töten. Und nochmal. Oh, habt ihr das gesehen, Leute? Puh! Das war ein richtiger Brutality, das habe ich nicht mal erwartet. Ich wusste nicht mal, dass die überhaupt gibt. Hoho, nice. Also Leute, das war's für heute. Ein kleiner Gameplay von mir und nächstes Mal kommt was krasses.